Unerwartet ging meine Bürotür auf und eine schöne junge Frau stolzierte mit wachendem Hintern auf meinen Schreibtisch zu. Sofort war mir klar, dass sie ein Problem haben musste und nur ich ihr helfen konnte. Also lächelte ich sie auf meine charmante und unwiderstehliche Art an. Sofort kam sie zum Punkt ihres Anliegens. Hör sofort mit deinem blöden Rollenspiel auf und sag mir, wo die Milch ist, die du mir besorgen solltest. Schatz! Schatz! Schockiert stellte ich fest, dass ich diesen einen Auftrag vergessen hatte. Doch nun war es zu spät. Die Supermärkte hatten bereits geschlossen.